Die Frage ist, wie baue ich ein Hallo-Welt-Beispiel in Talent? Das soll so aussehen, wie unten auf dem Bild zu erkennen. Und damit das praktisch wird, machen wir das natürlich im Studio. Hier im Repository linke Hand in, habe ich ein Job-Designs. Dort mache ich einen Rechtsklick und wähle Create a Job. Ich gebe dem Job natürlich einen Namen. Hallo Welt heißt der bei mir und bekomme dann hier diesen zentralen Bereich den sogenannten Designer. In dem Designer eine Komponente einfügen, am besten mit der linken north mal reinklicken und dann anfangen zu schreiben. Die Komponente TMSG-Box suche ich, also schreibe ich einfach mal MSG und wenn ich sie hier habe, so wie bei mir zu sehen, Doppelklick, da wird sie eingefügt. Und jetzt einen Doppelklick auf das Icon, um zu den Settings der Komponente zu kommen. Jetzt möchte ich hier unten den Text ein bisschen ändern. Ich möchte, dass es das Hallo Welt wird. Also machen wir das so hier und nun bin ich schon fertig und kann das Ganze mal ausführen. Da gehe ich hier auf Run und auf den Button Run. Und da sehen wir auch schon dieses Meldungsfenster, wenn ich das mit OK bestätige, wird der Job beendet. So einfach ist es in Talent ein Hello World Beispiel zu bauen.